Professor Dr. Martin Emmer, er ist Professor für Polizistik und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität in Berlin. Und er wird uns jetzt Algorithmen von Alpha bis Omega erklären. Um genau zu sein, geht es darum, welche Konsequenzen sich aus ähm, ja, eben der digitalen Gesellschaft und den Veränderungen dort durch Algorithmen ergeben, auch für die digitale Bildungsarbeit. Er wird ein Praxisprojekt vorstellen, das da heißt No Hate. Und da geht es darum, wie man Hassrede nämlich automatisiert erkennen kann. Wie genau das funktionieren soll, wird er uns jetzt erklären. Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen. Ähm, ja, danke sehr. Vielen Dank für die Einladung hier heute und die Gelegenheit. Ihnen ein bisschen was aus unserer Forschung vorzustellen. Ähm, die, die Herausforderung ähm, ist relativ groß, weil, das ist jetzt gerade schon mal angeklungen, wir mit Algorithmen, mit ähm, relativ weit entwickelten äh, technischen Systemen versuchen, wissenschaftlich zu arbeiten, Texte zu erkennen. Ähm, Algorithmen in der Form, in der wir später ja vielleicht noch auf dem Podium darüber sprechen, erfassen natürlich noch sehr viel mehr. Da geht es dann ja auch darum, äh, inwieweit Kommunikationsprozesse von Algorithmen zum Beispiel gesteuert werden. Das ist jetzt nur ähm, ansatzweise bei uns ein Thema. Ich habe trotzdem versucht, mal beides in so ein Vortragskonzept unterzubringen nämlich sowohl ein paar grundlegende Informationen zu Algorithmen in der Kommunikationsorganisation, aber auch ein paar konkrete Beispiele aus, daraus, wie wir mit solchen Systemen arbeiten. So, jetzt genau, habe ich auch eine kleine Präsentation für Sie dabei. Ich kann vielleicht mal mit der Einführung beginnen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, genau, hier sehen Sie es, danke sehr. Ich kann kurz was zu mir sagen. Sie sehen hier drei verschiedene Logos auf dieser Folie. Ich bin, das ist gerade schon deutlich geworden, ich bin einmal Professor für Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin. Da beschäftige ich mich schon seit langem mit politischer Kommunikationsforschung. Mediennutzungsforschung ist da mein Themenfeld und da vor allem die Nutzung digitaler Medien. Ich bin seit letztem Jahr zur Hälfte ungefähr auch Gründungsdirektor des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft, ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben, das ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 10 Millionen Euro pro Jahr finanziertes Forschungsinstitut, das die gesellschaftlichen ähm, Implikationen der Digitalisierung erforschen soll und damit für politische Entscheidungen für die Gesellschaft eine Wissensbasis bereitstellen soll, um informiertere Entscheidungen zu treffen zum Beispiel in der Politik oder auch für die Zivilgesellschaft ähm, genauer zu wissen, wie man auf zum Beispiel gesellschaftliche Herausforderungen in diesem Bereich ähm, reagieren kann. Das ist das Zweite. Sie sehen noch ein drittes Logo, das ist jetzt in diesem Kontext etwas relevant. Das ist nämlich unser No-Hate-Projekt, äh, in dem wir im Moment mit Informatikern zusammenarbeiten. Ähm, das ist ein, auch ein vom äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Verbundprojekt, äh, weil das Herausforderungen sind, vor denen wir da stehen, Hasskommunikation im Internet, äh, äh, diese Debatten über Ausländer, Migration, Flüchtlinge, die keiner von uns mehr aus seiner ähm, persönlichen Fach... Disziplin heraus beantworten kann. Da enden für uns als Kommunikationswissenschaftler, die ja eigentlich die Experten sind für öffentliche Kommunikationsprozesse, schnell die Möglichkeiten, wenn es darum geht, digitale Daten zu bearbeiten. Da brauchen wir Informatiker. Die Informatiker können diese Daten schön hin und her schaufeln. Die haben nur nicht die Begriffe und Theorien zum Verständnis dieser Kommunikation. Und da ergänzen wir uns bis jetzt sehr gut. Und wie, das werden Sie gleich noch ein bisschen sehen. Vielleicht dazu im Detail noch mal ein bisschen mehr. Es ist ein, ein interdisziplinäres Verbundprojekt, da ist auch ein Wirtschaftspartner dabei, der am Ende daraus auch Anwendungen machen soll. Läuft drei Jahre und es gibt, ich habe das gerade schon angedeutet, so verschiedene Perspektiven auf dieses Projekt. Die Informatik will damit ihre Algorithmen verbessern, wenn man so will. Die wollen ähm, ihre Deep Learning Algorithmen, die sie haben, verbessern. Wir wollen ähm, besser verstehen, wie diese Kommunikationsprozesse ablaufen, auch mit neuen Methoden. Und in der Praxis geht es am Ende schon auch darum, das fordert das BMBF eigentlich immer, wenn sie Projekte fördert, dass da auch etwas Praktisches dabei rauskommt. Am Ende geht es darum, aus all dem, was wir da entwickeln, auch Anwendungen zu gestalten, mit dem in diesem Fall Social Media Manager besser in der Lage sind, mit so einem Hassinhalt auf ihren Seiten, in ihren Foren äh, umzugehen. Das ist dann so das praktische Ziel, das am Ende stehen soll. Ich zeige Ihnen ganz am Ende auch nochmal ein Beispiel, ähm, wie das aussehen kann. So, fangen wir mal an mit ähm, den Algorithmen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht eines Algorithmus, den wir in Befragungsprojekten mal verwendet haben. Das kennen Sie vielleicht, ist so ein, so ein Flussdiagramm und beschreibt ganz gut, was ein Algorithmus im Prinzip so tun soll. Er soll ein bestimmtes Problem lösen. Im Falle einer Befragung geht es darum, möglichst repräsentative, valide Daten zu bestimmten Themen zu erheben. Und das funktioniert äh, oft nur, wenn man komplexe Dinge wissen will, dadurch, dass man ähm, während der Befragung Befragte gruppiert, verschiedene Wege hat. Ne, hier zum Beispiel für Internetnutzer und Nichtnutzer. Und da kann man Algorithmen festlegen, ähm, die nicht unbedingt nur Computeralgorithmen sein müssen. Das ist vielleicht das Erste, was man sich klar machen muss. Das sind natürlich solche Anweisungen, die man auch manuell von einem Interviewer mit Papier und Bleistift ähm, abarbeiten lassen kann. Der Begriff des Algorithmus hat eine lange Geschichte, der stammt nicht erst aus der Computerwelt, sondern ähm, ist schon ein paar hundert Jahre alt und beschreibt letztendlich nur solche systematischen ähm, Vorgehensverfahren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das ist jetzt eine, auch eine sehr allgemeine Beschreibung, wenn Sie mal mit Informatikern reden und sich eine in informatische Definition geben lassen dann werden Sie dann nicht richtig verstehen, worum es geht, weil da geht es dann um so Dinge wie, dass ein bestimmtes Ende erreicht wird und finite Schritte abgearbeitet werden und so weiter. Das sind so technische Definitionen. Eine allgemeine Definition ist eben genau sowas, nämlich, dass man bestimmte Probleme nach vorgegebenen Schritten löst. Das habe ich jetzt auch nochmal hier aufgeschrieben. Algorithmen sind letztendlich nichts anderes als Bearbeitungsregeln, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Heute, wenn wir über digitale Medien sprechen, über Computer, dann sind es heute natürlich im Wesentlichen solche Rechenregeln, mit denen Computer selbstständig solche Probleme lösen. Also das ist im Moment der Kontext, der uns besonders berührt, weil da natürlich, wenn sowas wie künstliche Intelligenz ins Spiel kommt, natürlich schnell der Verdacht äh, entsteht, dass wir in dieser Welt der Algorithmen als Menschen etwas die Kontrolle verlieren über das, was da passiert, Entschuldigung, ähm, na, wenn Computer selbst nach solchen komplexen Verfahren arbeiten. Ähm, solche Algorithmen werden natürlich überall eingesetzt, ähm, in jedem Lebensbereich für uns, also für mich als Kommunikationsforscher und wahrscheinlich auch für Sie, als Akteure in der politischen Bildung ist natürlich dieser Bereich der öffentlichen Kommunikation relevant und da beschäftigen wir uns und spielen Algorithmen auch eine Rolle, vor allem Fragen der automatisierten, algorithmisch basierten Analyse von Daten, zum Beispiel Personendaten, Nutzungsdaten, Situationsdaten, Inhaltsdaten um diese Daten irgendwie zu klassifizieren, um sie weiterverarbeiten zu können, vor allem natürlich für sowas. Das, das ist das, was in den, in den Medien, in der Öffentlichkeit häufig so im Zentrum steht, diese, diese Facebook- oder Google-Algorithmen, die zum Beispiel Filterblasen automatisiert bauen, die unsere Nutzungsdaten analysieren und dann in einem zweiten Schritt bestimmte Inhalte auswählen, Targeting betreiben, ganz bestimmten Menschen ganz bestimmte Inhalte zuspielen, zum Beispiel eben so eine Facebook-Timeline äh, zusammenstellen. Das ist der, der zweite Teil. Man muss aber sagen, das zeige ich Ihnen auch gleich noch ähm, an, an einem Facebook-Beispiel, dass eigentlich der Schwerpunkt dieser Algorithmen eher in der Analyse von Daten liegt. Das Ausspielen von Inhalten ist dann relativ trivial. Äh, was der sehr viel größere Aufwand ist, ist diese Daten sinnvoll zu analysieren, damit man damit auch was machen kann. Wir in der Forschung sprechen, wenn wir uns mit solchen Problemen auseinandersetzen, auch eigentlich gar nicht so gerne von Algorithmen, Algorithmisierung wird das ja oft auch genannt, sondern eigentlich ist da das zentrale, die zentrale Eigenschaft eher die Automatisierung, die uns da interessiert. Also dass bestimmte Dinge mit Hilfe von Algorithmen automatisiert werden, also ohne, dass Menschen noch Entscheidungen treffen in einem Prozess und am Ende bestimmte Ergebnisse zustande kommen, die im besten Fall nur noch einmal vorher in Form eines Algorithmus von einem Menschen gestaltet wurden. Algorithmen kommen ja auch irgendwo her, die fallen nicht vom Himmel, sondern die werden ja auch von Menschen gemacht. Aber das ist der, der Punkt, wo menschliche Intelligenz noch eine Rolle spielt und dann läuft ein Algorithmus und das bezeichnet man dann eher als Automatisierung und das ist eher das, was solche Probleme wie Filterbubbles und so weiter auslösen kann. Ja, das ist jetzt mal so ein Auszug aus... So eine äh, Übersicht, so eine Stiftung in Serbien hat das mal zusammengestellt in einer sehr übersichtlichen Art und Weise. Ich habe die URL hier auch mal ähm, angegeben, äh, können Sie sich selber nochmal ansehen. Das ist nur ein Auszug, diese, ähm, diese Darstellung geht noch hier bis in das Untergeschoss hinunter. Ich habe nur mal die, äh, den ersten Teil rauskopiert, wo man ein bisschen sieht, ähm, wie Facebook im Prinzip arbeitet mit den Daten. Man muss allerdings auch sagen, dass es alles eher so... Ähm, so ein Reverse Engineering also äh, ob das wirklich so ist weiß natürlich keiner Facebook erzählt das niemandem wie sie arbeiten aber man kann natürlich aus den Ergebnissen dessen was Facebook macht aus ähm, dem was man was Facebook so veröffentlicht ein bisschen ableiten mit welchen Daten Facebook zum Beispiel arbeitet das ist eine ganz lange Liste die hier noch lange weitergeht ähm, wie Facebook diese Daten speichert. Das ist nicht trivial bei diesen Massen von Daten. Da reicht es nicht mehr einfach, das alles nacheinander in Ordner auf einer Festplatte zu legen, sondern da ist dann die Frage der Indizierung, wie findet man bestimmte Daten wieder, ausgesprochen herausforderungsreich. Der Kern, das sieht man hier auch schon, liegt aber eigentlich dann in der Verarbeitung der Daten, also in der Analyse. Das ist das, wo die interessanten und auch geheimen Algorithmen natürlich drin stecken bei Facebook genauso wie bei anderen, bei Google zum Beispiel, ähm, diese Daten so aufzubrechen, dass man äh, relevante, interessante Informationen rauskriegt, zum Beispiel Informationen über die Interessen von Menschen, ne, die dann eben... Ähm, in bestimmten Klassifikationen resultieren, denen man dann eben bestimmte Inhalte ausspielen kann. Ja, da wird dann eben eine Timeline zusammengestellt auf Basis der Informationen, die man auf den Seiten gesammelt hat. Und das ist jetzt auch im Wesentlichen nur ähm, die Facebook-Welt. Besonders interessant wird es dann ja für solche Akteure noch, wenn sie auch externe Daten da reinspielen können. Also wenn sie auch Zugriff auf andere Daten haben von diesen unzähligen Datensammlern, die es gibt, deren Namen wir alle nicht kennen. Sie können vielleicht mal, wenn Sie, wenn Sie im Web unterwegs sind und irgendeine Website aufrufen, Spiegel Online oder Süddeutsch oder was auch immer, können Sie mal unten in der Statuszeile gucken, welche, welche Webseiten da kurz angezeigt werden. Da sehen Sie dann die, die Robots, die alle auf ihre Daten zugreifen, die ihre Nutzungsdaten runterziehen, und die alle eigene Datensätze über sie haben, um sie als Nutzer dann auch meistbietend an die Werbekunden verkaufen zu können. Da gibt es zig, hunderte von Anbietern, die auch Daten haben und da liegt dann der Schatz, wenn man hier auch noch hinten weitere Daten andocken kann. Um mit solchen Mengen umzugehen, habe ich schon gesagt, braucht man dann natürlich auch leistungsfähige Algorithmen, um diese Daten auszuwerten. Die sind uns in der Regel nicht zugänglich. Das ist äh, zunehmend ein Problem in einem, so einem Kontext wie Facebook. Facebook äh, monopolisiert ja bestimmte, bestimmte Teile der Öffentlichkeit heutzutage. Und ähm, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wie diese Öffentlichkeit organisiert ist, ist ein nicht nur für uns Wissenschaftler, sondern auch für unsere Gesellschaften doch ein erhebliches äh, Problem, auch ein politisches Problem, ähm, dem man sich, glaube ich, äh, in Zukunft intensiver stellen muss. So, jetzt, ähm, wenn wir über Algorithmen sprechen, muss man natürlich sich klar machen, dass ähm, das heute nicht mehr so einfache Ablaufmodelle sind, wie ich das Ihnen vorhin gezeigt habe, wo einfach vorgegeben wird, wenn dann, äh, und es dann ein paar so Pfade gibt, sondern ähm, Algorithmen oder diese Automatisierung läuft heute immer stärker über sogenannte künstliche Intelligenz, auch ein heikler Begriff verwenden Fachleute nicht so gerne, weil der sehr viele Assoziationen aufruft, die damit eigentlich nicht viel zu tun haben, mit Systemen, die sich zum Teil, wie hier bei maschinellem Lernen, im Prinzip selbst programmieren. Ja, das ist dann so ein, ein Paradigmenwechsel, da ist nämlich, wird eben der Prozess nicht mehr Schritt für Schritt von einem Programmierer oder einer Programmiererin vorgegeben, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern man überlässt dieses sich immer weiter fortentwickeln dem System selbst. Und das sind Systeme, mit denen wir in diesem Projekt auch ähm, arbeiten. Ich habe Ihnen mal so eine sehr einfache Darstellung mitgebracht davon, wie sowas funktioniert. Ähm, genau so läuft das bei uns in diesem Projekt auch. Man hat hier erstmal. Die Daten, das sind für uns und vielleicht auch für Sie so Daten, die wir von YouTube haben oder Facebook, die, in diesem no -Hate -Projekt, die wir in diesem No-Hate-Projekt untersuchen. Da interessieren wir uns ja dafür, wie die Nutzer bestimmte Themen kommentieren. Also wenn ähm, irgendein Beitrag zum Flüchtlingsthema gepostet wird, dann wissen Journalisten ja schon, was dann kommt. Ähm, und ähm, das ist genau das Material, mit dem wir arbeiten. Wir gucken uns diese ganzen Texte an und wollen die so wie wir das bisher eigentlich immer auch manuell gemacht haben, ähm, beschreiben, kodieren, klassifizieren. Wir wollen sehen, was für Themen stecken da drin, welche Akteure, ähm, welcher Grad an Inzivilität oder Hass steckt da drin, welche Themenaspekte werden thematisiert? Framing? Welche, welche Aufmerksamkeitstrigger stecken da drin? Stichwort Nachrichtenfaktoren. Das sind so Sachen, für die wir uns interessieren. Die kann man natürlich versuchen, alle einzeln vorher da hinein zu programmieren. Aber, und das ist das Versprechen der Informatiker, mit denen wir da zusammenarbeiten, das geht alle sehr viel schneller, exakter und kann sich auch immer besser an die aktuelle thematische Gegebenheit anpassen, wenn man sowas dem System selbst überlässt. Und das Verfahren, das wir dabei anwenden, ist, dass wir erstmal diese ganzen Texte zu diesem Themenbereich uns runterladen. Das macht unser Partner, den Sie gerade gesehen haben, Vico Research, eine Firma, die solche Daten sammelt, die lädt die für uns runter und wir bekommen die dann. Und was wir im Moment gerade machen, das passiert auch heute, diese Woche, nächste Woche gerade bei uns an der FU, ist, dass wir erstmal ganz traditionell, so wie wir das früher auch gemacht haben, so eine Stichprobe, ein paar hundert Texte, selbst klassifizieren. Das heißt, wir gucken uns die an und vergeben Codes, welche Akteure tauchen da auf, Na, wie, oft, wo, wie oft taucht Merkel auf, in welchem Beitrag, wo ist Hass drin, wo nicht. Und daraus erstellt man... Einen, einen sogenannten gelabelten Datensatz, so ein Trainingsdokument. Das ist Trainingsmaterial für den Algorithmus. Ja, wir haben dann, ich zeige Ihnen gleich, wie das aussieht, bestimmte Beispieltexte und haben in diesen Texten dann markiert, aus welchen Textanteilen wir welche Kategorisierungsschlüsse ziehen. Ja, also wenn da jetzt Merkel vorkommt, dann würden wir bei uns in der Kategorie Politiker, Bundesregierung jeweils einen Haken setzen. Und das sind Dinge, die der Algorithmus, der Computer, lernen soll. Na, der guckt sich dann in einem nächsten Schritt diese Daten an, die wir kodiert haben, und legt sich selbst so ein Klassifizierungssystem an. Und dann, und da wird es dann interessant, auf Basis dieser vorklassifizierten Trainingsdaten kann der Algorithmus dann anfangen, auch neue Texte, die wir nicht... Vorklassifiziert haben, zu kategorisieren. Und da fängt dann das Lernen an. Der Wir, würden dem, ne? Wir würden dem Algorithmus dann einfach mal ein paar neue Texte geben, in dem dann eben auch so Begriffe auftauchen: Namen, Merkel und ähm, Hass oder nicht Hass. Und der Algorithmus erkennt dann etwa Dinge, die genau so natürlich auch schon vorklassifiziert wurden, aber wenn Dinge auftauchen, die noch nicht vorklassifiziert sind, kann er zum Beispiel durch eigenständige Suchen bei Wikipedia oder so, na, durch Korrelationsverfahren rauskriegen, was denn das wahrscheinlichste Kodierungsergebnis ist. Na, wenn dann eben in so einem Text nur die CDU-Chefin steht und wir hatten in unseren Trainingsdaten sowas nicht drin, dann kann so ein Algorithmus selber in verfügbaren Daten per Google-Suche oder Wikipedia gucken, mit welchem bekannten Namen ist denn dieser, dieses Attribut CDU-Chefin am engsten verknüpft. Ja, und dann ist, wenn das gut funktioniert, ähm, ein Ergebnis, dass er selbst erkennt, okay, wahrscheinlich ist damit auch Kanzlerin Merkel gemeint und er vergibt dann eben auch genau die richtigen Codes, Bundesregierung, ähm, Merkel und so weiter. Ähm, das Ganze funktioniert dann aber so, und da wird es dann für uns kompliziert, dass durch jeden einzelnen Text, also durch jeden neuen Input, den so ein Rechner bekommt, sich die Algorithmen verändern wir können also nicht mehr so einfach sagen, nachvollziehen, wie denn bestimmte Ergebnisse zustande kommen. Das kann man für jeden einzelnen Text, könnte man das dann schon irgendwie nachvollziehen, aber natürlich geht es bei solchen Verfahren darum, Massen von Texten, Millionen von Texten jeden Tag durchzuschleusen. Das kann dann keiner mehr nachvollziehen. Da steckt dann da stecken dann Probleme drin, über die werden wir vielleicht auch nochmal sprechen. Ich habe das gerade ja schon angedeutet, dass es für uns im Alltag, wenn wir Facebook nutzen, aber auch für uns als Wissenschaftler, wenn wir solche Analysen machen, schwierig ist, rauszukriegen, warum kriege ich denn jetzt ein solches Ergebnis, warum sieht meine Timeline so aus, wie sie ist. Man muss jetzt sagen, für uns als Wissenschaft klingt das erstmal dramatisch, ist aber nicht ganz so dramatisch, denn man muss sich ja immer klar machen, wie wir das sonst machen würden. Und sonst würden wir das eben einfach nur so machen. Na, manuell, wir haben immer Studenten rangeholt, bezahlt, um solche Texte zu kodieren. Und die sind sich natürlich auch nie ganz einig. Na, auch die machen mal Fehler. Das heißt, wir arbeiten, wenn wir solche Analysen machen, immer nur mit so einer... Ähm, mit so einer Exaktheit von 80, 85 Prozent und 15 Prozent sind auch da immer so weißes Rauschen. Und solange ein Algorithmus solche Ergebnisse produziert, darf er sich auch mal irren. Das ist für uns, für die Exaktheit unserer Forschungsergebnisse nicht so dramatisch. Wenn man rauskriegen will, ob das gut funktioniert hat oder nicht, muss man eigentlich, kann man das immer nur am Ergebnis Feststellen. Na, man kann dann eben immer in regelmäßigen Abständen sich die vorkodierten Ergebnisse angucken und kann immer mal das mit manuellen Kodierungen äh, an Stichproben vergleichen und gucken, stimmt das noch. Denn das Problem bei dieser Selbstprogrammierung ist, und da gab es in den Medien ja in den letzten Jahren auch immer schon wieder mal ein paar Beispiele zu lesen, ist natürlich, dass es also Kollateralschäden geben kann. Sie erinnern sich vielleicht an diesen Algorithmus von Microsoft, diesen, diesen Twitter-Bot, der von den Nutzern lernen sollte und der sich innerhalb von einer halben Stunde von einem freundlichen Gesprächspartner zu einem harten Rassisten entwickelt hat, weil eben bestimmte Inputs ihn in eine bestimmte Richtung gedrängt haben und er dann in eine Richtung gelernt hat, die nicht mehr repräsentativ war, gemessen an dem, was wir so ähm, an Daten haben. Das ist was, das muss man in irgendeiner Weise immer kontrollieren. Wenn Sie da mit Informatikern sprechen, dann gibt es da interessante Ideen. Ne? Man könnte dann natürlich Kontrollalgorithmen programmieren, die praktisch den anderen Algorithmus dann äh, immer wieder kontrollieren. Man kann sowas, und bis heute ist das ja auch so bei Facebook, man kann das aber natürlich auch manuell machen. Vielleicht muss man es auch immer manuell machen und kann sich da niemals zu 100% auf... Ähm, auf diese technischen Systeme verlassen. ist schade für ein Unternehmen wie Facebook, weil in dieser ganzen Internet-Startup-Welt ist das natürlich so eines der zentralen Versprechen. Man macht in seiner Garage irgendeine so App, und die ist ganz toll, und die wird dann von allen Menschen genutzt, und die, die macht dann die Welt besser. Leider zeigt die Erfahrung, dass das oft nicht so ist, weil es in der Welt eben auch Leute gibt, die solche Systeme missbrauchen. Und die Hoffnung auf technische Lösungen, das ist aber jetzt meine Perspektive als Sozialwissenschaftler hat sich da bisher immer noch ähm, als unbegründet erwiesen. Am Ende, wenn man sozialen Nutzen haben will aus solchen Dingen, dann muss man äh, solche Technologien eigentlich immer auch in soziale äh, Netzwerke einbinden, in soziale Anwendungen, soziale Kontrolle. Dann können die Nutzen haben, ähm, alleine von technischen Lösungen ähm, sich äh, eine, eine Lösung aller Probleme zu erhoffen, ist, glaube ich, äh, nicht zielführend. Ähm, hier zeige ich Ihnen mal, wie das aussieht. Konkret, das, was wir im Moment gerade machen mit unseren Mitarbeitern, das ist hier so ein Datenstück, so ein Stück aus einem Kommentar von, weiß ich jetzt gar nicht, wo das hier ist, Facebook oder so, einem Kommentar zu irgendeinem Beitrag, wo es um, das kann man unschwer erkennen, natürlich um Flüchtlinge in irgendeiner Weise geht. Und hier sieht man, wie das funktioniert. Das ist der Text, hier wird, werden dann bestimmte, Textteile markiert und mit Kategorien versehen, unseren theoretischen Kategorien. Man sagt dem, äh, dem Algorithmus damit gewissermaßen, dass solche Begriffe, na, metaphorische Begriffe sind für Geflüchtete in einem bestimmten Kontext, dass sie ähm, eine Bewertung haben, Na, man kann also auch bestimmte Inhalte miteinander verknüpfen, darum geht es ja bei Sprache, Na, das, ist, das sind Systeme, die jetzt nicht einfach nur stichwortbasiert sind und einfach nur Stichworten suchen, sondern die durchaus in der Lage sind, dann eben auch Zusammenhänge herzustellen, Na, man kann dann hier bestimmte Attribute, nämlich charakterliche Bewertungen, die mit, mit einem bestimmten Namen verknüpft sind, eingeben. Und man kann hier auch eine ganze Menge mehr machen. Man kann, das habe ich gerade schon gesagt, auch hier zum Beispiel immer so links nach außen angeben. Also, wenn der Algorithmus dann zum Beispiel weiter suchen soll. Wenn man ihm Referenzdaten angeben will, Wikipedia zum Beispiel, kann man, hier, kann man dem Algorithmus an bestimmten Stellen auch sagen, wo er nachgucken soll, wenn er Synonyme finden muss zum Beispiel. Ja, das ist relativ aufwendig, ist auch etwas mehr, als wir bisher gemacht haben. Wenn wir früher so Inhaltsanalysen gemacht haben, haben wir eigentlich... Haben wir mit unseren Kodierern eigentlich niemals in Texten markiert, was sie kodieren, sondern die Kodierer haben das Material bekommen und haben dann in einem anderen Dokument einfach einen Haken gesetzt für Flüchtlinge oder nicht. Heute machen wir das detaillierter, um eben einem Algorithmus zeigen zu können, wie wir vorgehen, wenn wir solche Texte automatisiert erkennen. Ich habe Ihnen auch hier mal... Ein Link ähm, angebracht. Das ist ein System, das äh, auch Open Source äh, verfügbar ist, kann man auch für andere Zwecke nutzen. Es ist so, dass dieses Tool äh, mittlerweile sehr intensiv für all diese Deep Learning Projekte genutzt wird. Es ist aber natürlich auch einsetzbar für klassische qualitative Datenanalysen. Ja, da gibt es ja auch noch andere Systeme, äh, die wir da länger auch schon benutzen. Atlas TI oder so oder MaxQ Data, wo man aus Textdaten, wo man Textdaten annotieren kann und die später natürlich auch manuell dann weiterverarbeiten. Was wir jetzt hier versuchen, ist, diese, diese Metadaten, diese Klassifizierungsdaten eben automatisch von dem Algorithmus ähm, weiterverarbeiten zu lassen. Ja, das, ähm, das ist dann ähm, ein Endprodukt. Wenn wir mal so weit sind ähm, mit äh, dem Projekt, dann soll am Ende sowas rauskommen, so eine Art Dashboard ein Content-Management-System für Medienunternehmen zum Beispiel oder auch, oder auch andere Akteure. Wir arbeiten auch zusammen mit der Bundesbeauftragten für Migration und Flüchtlinge, die, die auch ein Interesse daran haben. Und die Idee ist, dass man Content-Managern, die zum Beispiel ein Forum betreuen müssen bei Zeit Online oder so, hier in Echtzeit Daten zur Verfügung stellen kann, wie sich die Diskussion in den Foren zu bestimmten Beiträgen entwickelt. Ja, man könnte dann also gucken, in welchen Foren erstmal wird wie viel gepostet, das kann das System jetzt schon, wir könnten in Zukunft aber eben auch sagen, okay, wo nimmt ähm, die Intensität von Unfreundlichkeit zu, wo tauchen welche bestimmten Thementrigger auf, von denen wir vielleicht schon wissen, dass sie höchstwahrscheinlich irgendwelche Hass-Threads äh, auslösen und dann könnte man als Manager eines solchen Forums eben vorher schon ein bisschen abschätzen, was passiert da, wo ist die Wahrscheinlichkeit für inzivile Debatten höher und kann dann entscheiden, wie man damit umgeht. Na, man kann dann sich überlegen, ob man irgendwann das Forum schließt oder ob man interveniert. Da gibt es mittlerweile auch einiges an Forschung dazu, in welchen Kontexten man wie mit solchen Problemen umgeht, im Extremfall auch, ein äh, Beitrag gelöscht, wobei ähm, ich da natürlich deutlich sagen muss, und das können wir vielleicht am Ende jetzt nochmal thematisieren, ähm, dass das natürlich nicht das Ziel ist. Also was wir hier machen wollen, ist natürlich kein automatisiertes Zensurtool, obwohl man natürlich sagen muss, das wäre auch möglich mit sowas. Ne? Wenn Sie überlegen, was Facebook gerade tut, heute habe ich gerade in der Süddeutschen wieder einen Beitrag gesehen, anlässlich dieser Klage einer Content-Managerin, die ähm, all diesen Mist da ausfiltern musste, und Facebook jetzt verklagt wegen der psychischen Schäden, die sie erlitten hat, dass Facebook natürlich auf sowas stark setzt. Die entwickeln dort mutmaßlich im Prinzip ganz ähnliche Systeme, um ihre, ihre Inhalte frei zu kriegen von solchen Sachen. Und da wird es mit Sicherheit darum gehen, nicht nur menschlichen Moderatoren die Möglichkeit zu geben, damit umzugehen, sondern da wird es sicher dann auch darum gehen, automatisch Sachen auszufiltern. Was China zum Beispiel im Moment macht, weiß auch keiner, aber ähm, da gibt es natürlich auch sehr, sehr äh, elaborierte Filtersysteme, die funktionieren, glaube ich, heute immer noch sehr stark stichwortbasiert und noch nicht so aufgebohrt, wie wir das hier versuchen, also auch mit so einer... Ähm, Sinnerkennung dahinter, aber auch da ähm, steckt natürlich eine ganze Menge Kapazität drin in solchen Systemen und ein bisschen ist das auch Hintergrund unserer Forschung, dass wir ähm, der Ansicht sind, dass man sowas auch eben nicht diesen Akteuren überlassen darf, sondern dass wir als Wissenschaft, wir sind ja eine steuerfinanzierte öffentliche Forschung, dass wir natürlich auch ähm, wissen müssen, was da überhaupt möglich ist, um am Ende auch ja, wenn man mal so weit kommt, ähm, dann vielleicht auch mal ein paar Maßnahmen dagegen ergreifen kann, die ähm, ein bisschen zielführender sind als die Holzhammer-Regulierungsmaßnahmen, die wir im Internetbereich bisher so gesehen haben. Da steckt relativ viel drin ähm, an Manipulationsmöglichkeiten ähm, äh, und unser Ziel ist eigentlich genau, das, solche Möglichkeiten zu erkennen, zu wissen, wie sowas funktionieren kann und transparent zu arbeiten. Aber das ist, wenn man so will, sind das natürlich heute alles sogenannte Dual-Use-Technologien Dual und das muss man in diesem Projekt natürlich auch intensiv reflektieren. Etwas, das für uns ähm, wichtig und relevant ist, ist ähm, natürlich, dass wir sehen, dass sich die Forschung im Moment dramatisch verändert. In, in 10, 20 Jahren wird die, die Kommunikationswissenschaft, die Medienforschung, wie wir sie kennen, ähm, Vergangenheit sein. Ähm, da äh, gehe ich schon von aus, dass sehr viel mehr auch automatisiert im Rahmen von solchen Big Data Studien laufen wird mit ganz anderen Möglichkeiten für die Forschung. Heute, wenn wir solche inhaltlichen Debatten untersuchen, läuft das ja immer noch, ich weiß nicht, ob vielleicht hat jemand von Ihnen ja auch so eine Abschlussarbeit mal geschrieben, äh, im Rahmen von so Masterarbeiten, da äh, nimmt sich dann mal jemand für ein halbes Jahr so ein Thema vor und setzt sich hin und kodiert Inhalte und dann hat man, ein Jahr später, hat man dann eine Auswertung von ein paar hundert Beiträgen in irgendeinem Forum zu irgendeinem Thema von vor zwei Jahren. Mit solchen Technologien könnte man solche Analysen, sehr viel intensiver, sehr viel umfänglicher in Echtzeit durchführen und das eröffnet natürlich schon ganz andere Erkenntnismöglichkeiten auch für die, für die Forschung. Für uns ein bisschen ein Problem, natürlich der technischen Entwicklung immer folgen zu können, die ist zum Teil so schnell, dass wir mit, mit der Sorgfalt, die unsere Arbeit ja auch prägt, da immer ein bisschen Schwierigkeiten haben, die neuesten Innovationen zu berücksichtigen. Aber auch da steckt natürlich in diesen digitalen Methoden, die auch eben schneller einsetzbar sind, eine gewisse Chance. Und am Ende steckt dahinter natürlich, das war auch ein wesentlicher Grund, warum wir dieses Projekt entwickelt haben, natürlich auch der Wunsch, mit solchen Systemen zu versuchen, gesellschaftliche Diskurse, die zum Teil ja auch von Algorithmen bedroht werden, ähm, zu verbessern. Also Wege zu finden, wie man Debatten, Internetdebatten, Social-Media-Debatten äh, sinnvoller moderieren kann. Es gibt ja noch andere ähm, Anwendungen in diesem Bereich, so im Bereich der partizipativen Plattformen, ähm, Liquid Democracy und so weiter, wären so Beispiele, die ähnli mit ähnlichen Methoden versuchen, ähm, diese digitalen, diese digitalen möglichkeiten die wir haben zu nutzen um ähm, debatten auch zu verbessern um demokratische repräsentation zu befördern ähm, und ähm, das ist ja etwas was eigentlich auch drin steckt in diesen technologien ja, da steckt äh, natürlich auch eine menge empowerment drin für den äh, den und die einzelnen ähm, hatten wir früher ja nicht da konnte man einen leserbrief schreiben und das war's heute kann jeder äh, sich zu wort melden das ist eine chance ähm, mittlerweile wissen wir auch dass es eine bedrohung sein kann aber natürlich sollten wir versuchen, äh, auch die Chancen, die da drin stecken, möglichst äh, nutzbar zu machen und auch darum geht es äh, uns in diesem Projekt und vielleicht können wir jetzt dann in der äh, anschließenden Diskussion über ein paar weitere Aspekte von Algorithmen noch sprechen. Dankeschön.